Hallo zusammen, ich bin der Alessio und mache die Ausbildung zum Logistiker bei der Schenkersteuern AG in wird. Das ist unser Team. Kommt mit und wir zeigen euch, was wir so machen. Als Logistiker bist du zuständig für den Warenein- und Ausgang. Verpacken und bereitstellen von den Waren die Warenkontrolle und das Buchen. Wir stellen sicher, dass die richtige Ware an dem richtigen Ort geliefert wird, damit die Monteure die Storen auf der Baustelle auch sauber montieren können. Als Logistiker solltest du gerne im Team arbeiten, organisiert und körperlich fit sein. Auch die Zuverlässigkeit ist sehr wichtig. Wir haben einen sehr familiären Umgang miteinander. Weil wir mehrere Lernende im Team sind, kann man sich mega gut untereinander austauschen und gegenseitig helfen. Wenn man irgendwo nicht weiterkommt, unterstützt uns der Lehrlingsverantwortliche immer und wir finden zusammen eine Lösung, Richtige Ehrenmann. Besonders ist, dass man als Lehrling bei der Schenkerstorren viel Verantwortung dafür übernimmt und schon früh in der Lehre sehr selbstständig arbeiten kann schaffen. Wir bekommen das Halbtagsabo, eine Beteiligung als Fitness und haben eine 40 Stunden Woche. Regelmäßig findet Abteilungsevents statt. Wir sind zum Beispiel schon zusammen in den Europa Park oder waren im Sommer gravieren. So, ich hoffe, es hat dir gefallen. Bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich.